Bist du freigeschaltet, kannst du dich mit deinen Nutzerdaten oben rechts einloggen und Geld einzahlen. Bestätige die Meldung mit Weiter und klicke dann auf Jetzt einzahlen. Trage dann den gewünschten Betrag ein. Klickst du auf Jetzt Bonus auf dieser Einzahlung aktivieren, bekommst du einen Bonus von 100% bis zu 300 Euro.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 Suche das Spiel dann unten in der Liste und klicke auf Play. Im Spiel kannst du unten rechts deinen Einsatz anpassen. Klicke auf Start, damit sich die Walzen drehen. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Gold of Persia bei Sunmanker.